Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit wenigen Dingen einen ganz leichten, leckeren, exotischen Milchreis machen könnt. Und wie das Ganze geht, das seht ihr jetzt. Das ist nun also der Milchreis, so sieht er aus. Ich habe ein bisschen was von den Mangoscheiben übrig gelassen, um ihn dann nachher nochmal mit so einem Kokoszuckergemisch gemisch nochmal zu überstreuen, so als Deko und auch nochmal so als frische Einlage. Wenn ihr das Ganze nachmachen möchtet, schaut direkt hier unten drunter nach. Da stehen sämtliche Zutaten und da steht auch dabei, wie ihr es zubereiten könnt. Und wenn ihr sonst Fragen an mich habt oder eine Rückmeldung, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus dann war es das für heute. Bei mir gibt es leckeren Milchreis und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!